Und los, Reife niveau 2, Niveau, das setzt schon einiges voraus, bitte links anschauen. Und jetzt ist das Thema Einheit. Ja, Einheitskreis. Mit Hilfe des Einheitskreises finden wir müssen wir vier Winkel finden, deren Sinus 0,3 ist oder Cosinus 0,3 ist. Und das geht ganz leicht, weil wir hier eigentlich, es geht um... Die Gegenrechnungen, die Gegenrechnung von Sinus ist Akkusinus, Bogen, also da schreibt man im Taschenrechner, das findet man mit Sinus hoch minus 1 geschrieben. Aber das ist auch so gemeint, ist das gleich ein anderes Symbol dafür. Und hier haben wir den Winkel Omega genannt. Und das Sinus von Omega muss 0,3 sein und die Gegenrechnung ist Akkusinus, also wenn man das mit dem Taschenrechner macht, bekommt man 17,46 Grad. Wenn jemand von euch eine andere Zahl da bekommen hat, dann passt ihr auf, ob ihr Grad da habt, bei der Einstellung des Taschenrechners. Da steht Deg, also Degrees, oder was anderes, Rad zum Beispiel, das ist wieder was anderes. Im Bild können wir sehen, dass diese Winkel von hier bis da und auch diese Winkel, also den gleichen Sinus haben. Ja? Das ist gespiegelt, ja. Das bedeutet, das Ganze ist 180 minus Omega. Dieser blaue Winkel hier hat den gleichen Sinus wie Omega. Diese Berechnung haben wir gemacht. Also da haben wir einen zweiten Winkel, der genau den gleichen Sinus wie 17,46 hat. Aber das ist noch nicht fertig. Wir brauchen vier Winkel. Und es geht ganz leicht, wenn wir bei jedem von diesen Winkeln eine ganze Drehung addieren, also 360 plus Omega oder 360 plus 180 minus Omega also was hier steht dann bekommen wir immer den gleichen Sinus ja? entsprechend können wir hier arbeiten bei Zeta und wir sehen dass das ist die Gegenrechnung von Cosinus der Cosinus von Zeta muss 0,3 sein. die Gegenrechnung Cos minus 1 am Taschenrechner von 0,3 und da bekommt man das Ergebnis 72,54 und im Bild können wir sehen, dass der Winkel 360 minus diesen Winkel Theta doch den gleichen Cosinus hat. Ja? Das ist 287,46 ungefähr Grad. Und dann, da haben wir noch äh, schon zwei Winkel, und wir brauchen noch zwei. Allgemein kann man dann so oft wie man will 360 zu diesen beiden Winkeln addieren, da bekommt man auch andere Winkel. Da sind wir schon. Danke sehr.